Hallo, ich bin Jördis. Hallo, ich bin Steffi. Und wir sind eure Deutschlehrerinnen in diesem Kurs. Wir freuen uns auf euch und ich möchte Steffi fragen. Steffi, worauf freust du dich in diesem Kurs besonders? Ich freue mich besonders auf euch. Ich will wissen, wo ihr wohnt, was ihr macht und warum ihr Deutsch lernt. Und Jördis, was ist das Besondere an diesem Kurs? Es gibt drei Dinge, die besonders sind. Zuerst... Dieser Kurs ist kostenlos, kostet kein Geld, hat aber, zweitens, viele gute Materialien aus dem Internet, die wir für euch zusammenbringen und drittens, wir machen diesen Kurs sehr interaktiv. Das heißt, wir möchten mit euch und ihr miteinander kommunizieren. Das ist toll. Ja, und es geht gleich los, wenn ihr jetzt zur Einheit 1 geht. Ja. Ciao. Jawohl. <lacht> Diesmal war mir selbstbewusst. <laughs>